Hallo ihr Lieben, in unserer ersten Folge Theorie und Wissen wollen wir uns mit einem essentiellen Thema beschäftigen, nämlich mit der Geschichte des Tanzens. Um sich mit der Geschichte des Tanzens beschäftigen zu können, muss man aber erstmal die Frage klären, was ist überhaupt tanzen? Mein Freund Herr Wikipedia sagt, Tanz ist die Umsetzung von Inspiration, meist Musik und oder Rhythmus, in Bewegung. Tanzen ist ein Ritual, ein Brauch, eine darstellende Kunstgattung, eine Berufstätigkeit, eine Sportart, eine Therapieform, eine Form sozialer Interaktion oder schlicht ein Gefühlsausdruck. Die ersten Aufzeichnungen wurden im indischen Bimbetka gefunden. Die Höhlenmalerei sind in etwa 5000 bis 2000 vor Christus entstanden. Wo es noch keine hochentwickelte Sprache gab, wurde der Körper als Kommunikationsmittel genutzt. Im antiken Ägypten wurden vor allem rituelle Tänze getanzt, die den Tod oder die Wiedergeburt darstellten. Im antiken Griechenland tanzten bereits beide Geschlechter, allerdings in getrennten Gruppen. Über den Tanz im Mittelalter ist nicht so viel überliefert. Durch Bilder und Lieder weiß man allerdings, dass hauptsächlich in Reihen und Kreisen getanzt wurde. Es gab auch Paar- und Springtänze. Überwiegend wurde gemeinschaftlich und zur Unterhaltung getanzt. Ländliche Tänze galten als anstößig und tölpelhaft und waren eher einfach strukturiert, damit eben jeder mitmachen konnte. Und trotzdem wurden sie immer wieder an die Höfe übernommen, wo Tanzen als Grundausbildung der Heranwachsenden galt. Hier gab es auch schon erste Tänze mit festgelegten Schrittkombinationen. In der Zeit der Renaissance und des Barock wurden die Bewegungen kunstvoller, eleganter und anmutiger. Hier entwickelte sich auch der Gesellschaftstanz mit gemischten Paaren und dazu ein neuer Beruf, der Tanzmeister. Neben schreitenden Prozessionstänzen, die auch die Damen mit ihren unbequemen Kleidern tanzen konnten, gab es auch schnellere Tänze, die viel gesprungen wurden und ohne Anfassen getanzt wurden. Übrigens gab es in dieser Zeit erstmals festgelegte Begriffe für Schritte und Fußpositionen, was wohl die Grundlage für das klassische Ballett war. Unsere heutigen Volkstänze sind häufig einfacher gewordene Tänze aus dem Barock. Unsere heutigen Standardtänze haben sich aus alten Paartänzen entwickelt. Die Globalisierung sorgt natürlich dafür, dass sich Tänze nicht nur innerhalb der Zeit verändern, sondern auch durch den interkontinentalen Austausch. Ich hoffe, mein kleiner Ausflug in die Geschichte des Tanzens hat euch gefallen. Im nächsten Wissensvideo schauen wir etwas genauer auf die Geschichte des Line Dance. Ihr habt noch Themen, die euch interessieren? Dann nutzt die Kommentare und lasst sie mich wissen. Ihr wollt immer informiert werden, wenn ein neues Video online kommt? dann abonniert gerne meinen Channel. Für heute war es das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.